Wir sind heute in Köln beim Product Day der Running Experts der Sport 2000. Wir haben jede Menge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Laufspezialisten aus ganz Deutschland zu Gast, die die Produkte der herbst wintersaison auf Herz und Nieren testen. Die Ergebnisse daraus erfahrt ihr bald im Läuft-Magazin und natürlich auch im persönlichen Gespräch bei unseren Händlern. Richtig das Produktwissen kriegt man drauf, wenn man es selber getestet hat, selber benutzt hat und das äh, ist halt einfach eine super Möglichkeit hier die ganze Schule mal auszuprobieren. noch mal ein ganz anderer Eindruck von Schuhen, als man auf der Messe gewinnt. Ja, war ein super Tag heute. Wir haben ganz viele Schuhe getestet und ich glaube, das hilft nicht nur uns, sondern auch den Kunden extrem weiter. Musik